Mein Name ist Nicole Höchst. Ich begrüße Sie heute aus dem Europarat in Straßburg. Ich bin für die Alternative für Deutschland im Deutschen Bundestag und heute hier vor Ort. Ähm, noch vielleicht zwei, drei Eckpunkte zu meiner Person. Ich bin vierfache Mutter, Regierungsschuldirektorin außer Dienst und ähm, bildungspolitische Sprecherin für die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Vielen Dank, dass wir Sie heute hier als Interviewpartnerin haben dürfen. Wir würden gerne mit einer ganz allgemeinen Frage starten. Wie würden Sie im Moment die ganz allgemein gefasst innenpolitische Lage in Deutschland erstmal bewerten? Schwierig für die Opposition, weil im Grunde genommen ähm, wir uns auf dem Weg in eine Gesellschaft befinden, die immer postdemokratischer wird, also die ähm, gängigen Medien, die Staatsfunkmedien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks äh, schließen uns im Grunde genommen von der Meinungsbildung vollkommen aus. Wir kommen einfach nicht mehr vor, es sei denn man kann über Skandale berichten und ähm, das gilt auch für die mehrheitlich SPD-mehrheitsbesessenen äh, Printmedien, ähm, also wir kommen in der Öffentlichkeit nicht vor und wenn wir vorkommen, dann zum Beispiel unter anderem im Verfassungsschutzbericht, ja, Sie hören richtig, äh, im Verfassungsschutzbericht und, und da unter anderem, weil wir Verfechter sind der Ansicht, dass Jus Sanguinis, das Recht des Blutes, also Abstammungsrecht, immer noch Bestandteil unserer zeitgenössischen Gesetzgebung ist. Das ist auch so, Und dass man deswegen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ist schon deutlich absurd oder gar grotesk. Die andere Geschichte ist beispielsweise eine... eine ja, Auflösung, habe ich im Verfassungsschutzbericht gelesen, der, der Segmente rechts oder links, sondern jetzt werden insgesamt Regierungskritiker ähm, als mögliche Verfassungsfeinde ins Visier des Verfassungsschutzes gerückt und ähm, ganz ehrlich, also ich... Ähm ich habe wirklich große Sorge, dass wir uns auf dem Weg in einen totalitären Staat äh, befinden könnten. Die Anzeichen werden immer deutlicher. Wir, die Alternative für Deutschland, haben da schon länger davor gewarnt und ähm, jetzt wird es also greifbar. Jetzt haben Sie auch konkret ähm, das, das Stichwort Meinungsbildung ähm, getroffen, jetzt ähm, gehen Sie ja da sicherlich vor allem als Bildungspolitikerin ran. Ähm, wie würden Sie das jetzt auch bildungspolitisch bewerten? Gerade Meinungsbildung ist ja eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt den, ähm, den äh, Schulen und... Äh, ähm, andere Einrichtungen eigentlich erfüllen sollten. Oder? Ja, sehen Sie, ich war äh, lange Zeit Lehrerin auch ähm, an verschiedenen Schulen, unter anderem am Berufskolleg ähm, Weidmühlfort und äh, dort gab es eben noch einen, einen, einen Konsens, den Beutelspacher Konsens, dass alle politischen Meinungen in der ganzen Bandbreite auch vertreten sein müssen, wenn wir in der Schule diskutieren. Zu dem Zeitpunkt haben wir auch darauf noch sehr großen Wert gelegt, dass niemand wegen seiner politischen Ansichten diskriminiert werden darf. Natürlich haben wir einige Ansichten auch stark kontestiert, also wenn beispielsweise Mitglieder des Vereins von Pierre Vogel, also dieses Salafisten, ihre zum Teil extrem frauenfeindlichen Positionen da dargeboten haben, aber immer wertschätzend und immer unsere unsere Verfassung dagegen gesetzt, unser Grundgesetz, unsere ja Artikel des Grundgesetzes und ähm, wir haben niemals jemanden vom politischen Diskurs ausgeschlossen, nur weil er äh, links war oder rechts oder oben oder unten. Also das äh, kam einfach nicht vor und ich habe jetzt in den letzten 15 Jahren deutlich gesehen, dass sich ähm, der Korridor verengt hat äh, für politische Diskussionen, gerade auch an Schulen und das auch noch auf Steuerzahlerkosten, weil wir ein immenses Budget pumpen in diesen Kampf gegen rechts, äh, der sich im Grunde genommen als Kampf gegen die Opposition entpuppt, die nicht mhm. links ist, also gegen die AfD. Und ähm, das ist eigentlich eine Riesenschweinerei. Also wenn genau was in den Schulen betrieben wird, das sind ja quasi eigentlich unsere Arbeitskräfte von morgen, unsere mhm. Chefs von morgen. Was denken Sie, hat das auch für einen Einfluss auf unsere wirtschaftliche Lage, ganz speziell in Deutschland, aber vielleicht auch in Europa? Also ich würde da gerne ähm, zitieren, was mir ein Unternehmer aus Bayern erzählt hat. Er sagt nämlich, dass die Abiturienten oder die Leute mit mittlerer Reife, die zu ihm kommen, immer seltener Wissen vernetzen können und immer weniger kreativ sind, immer weniger selbst vernetzen, sich immer weniger ähm, trauen auch an, an Ideen, weil sie immer schauen, was könnte der Chef wollen, was könnte. Die, die Corporate Identity sein, was könnte gewollt sein, was könnte ungewollt sein. Also diese Schere im Kopf, die wir da etablieren, in Deutschland und auch in Europa, die wird sich noch bitterböse rächen. Und eine Gesellschaft, die, die nur noch links sein will, die verliert ja eine ganze Reihe von Personen, die einfach konservativ sind oder freiheitlich denken und keine Lust haben auf diese, diese Spaltung der Gesellschaft entlang der Meinungsmeridiane oder, oder Mann-Frau, Schwarz-Weiß oben, unten. Also es gibt ja zig Spaltungsmeridiane, wo die Gesellschaft im Moment auseinandergetrieben wird. Und das wollen wir von der Alternative für Deutschland überhaupt nicht. Wir sind alle gleichberechtigt, das steht nicht nur in unserem wunderbaren Grundgesetz, sondern das leben wir auch und das ist auch mit Grund, warum wir gegen Quoten sind. Das müsste in der Schule auch anders beleuchtet werden. Da werden Quoten nur sehr positiv besprochen und das sehen wir halt ganz anders, weil Quoten, die jemanden bevorzugen, natürlich immer andere Leute auch benachteiligen und das ist einfach nicht gerecht. Und was genau nehmen Sie da ähm, quasi jetzt aus Ihren Erfahrungen von den äh, schulischen Einrichtungen und auch aus dem Bundestag jetzt mit nach Straßburg? Sie kommen ja auch gerade aus der Parlamentarischen Versammlung, <lacht> gerade frisch von Ihrer Rede. Was können Sie ja, da jetzt mit äh, in den Europarat mitnehmen? Also, mein Berufsethos war immer, ähm, junge Leute äh, zu befähigen, ihr eigenes Leben zu leben. In, mit Selbstrespekt, im vollen Bewusstsein ihrer eigenen Würde, ihrer Fähigkeiten, Kenntnisse und, und Kompetenzen. Und sie nicht mit irgendwelchen Stempeln oder Etiketten zu versehen, die ihnen entweder Opferrollen aufdrücken oder Entschuldigungen darbieten, wo sie sich selbst entschuldigen können, warum sie dies oder jenes nicht machen. Also, ich. ich war immer beseelt von dem Gedanken, dass wenn man fleißig ist und richtig motiviert, etwas zu erreichen, dass man große Schritte auf dieses Ziel eben zugehen kann. Ähm, wenn man sich durch andere nicht äh, abblocken lässt oder selbst boykottiert. Und das hat auch vielfach stattgefunden. Mich kontaktieren immer noch Schüler, die beispielsweise selbst gegründet haben und gesagt haben, Mensch, Frau Höchst, also dass Sie mir dieses Selbstbewusstsein gegeben haben, hat mir sehr geholfen, auch über die Durststrecken und so weiter. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Es ist nicht das Ziel, jemandem ähm, beizubringen, oh, du bist benachteiligt. Ja? Die Gesellschaft will nicht, dass du selbstständig wirst oder die Gesellschaft lässt dich nicht. Das ist das ist von der Sache her völlig falsch, weil diese Leute, die, die jungen Leute, die verinnerlichen das und laufen ihr ganzes Leben lang in einer Opferrolle herum und wählen dann natürlich auch die Parteien, die sie in der Opferrolle bestätigen und ihnen irgendwelche Zuwendungen zukommen lassen. Dabei ist es nicht so. Jeder ist hier seines eigenen Glückes Schmied und ähm, den Rassismus, den ich jetzt auch hier diesen Bericht entnommen habe, ähm, ja, den gibt es, aber das ist kein, kein strukturelles Problem der äh, deutschen Mehrheitsgesellschaft oder der indigenen Bevölkerung Europas, sondern das äh, zieht sich ähm, durch alle Schichten in allen Bereichen. Und man muss sich da wirklich fragen, ob ähm, die Definitionen so richtig sind. Ja? Zum Beispiel die Definition von Rassismus äh, legt ja fest, dass es keinen Rassismus in Richtung Weiße geben kann. Das ist aber völlig falsch. Das sehen wir auf Berliner Schulhöfen jeden Tag. Ähm, und wir sehen auch, wer zum Beispiel da vorwiegend äh, antisemitisch tätig wird. Jetzt wage ich mal eine steile These, denn diese ganzen Vorfälle, die gehen natürlich unter rechts in die Statistik ein, weswegen wir noch mehr äh, Kampf gegen rechts brauchen. Das ist ja... In der Sache wäre es ja richtig, dass man diesen Leuten austreibt, ähm, rassistisch oder antisemitisch zu sein. Das ist ja richtig. Aber das dann ähm, einer politischen Opposition für die Füße zu legen und die in einen Topf zu werfen mit den Verursachern <lacht> dieser Misere, das ist natürlich vom Grundsatz her völlig falsch. Und wenn die, die ähm, Definition von Rassismus an sich schon ähm, ja, rassistisch ist, ja, äh, andersherum also, dann kann die nicht das ba die Basis sein für unser Wertefundament. Da müssen wir da neu nachdenken. Also so wie ich das in dem Bericht gelesen habe, äh, geht das nicht. Und da würde ich auch auf meine Rede verweisen wollen. Ich war da sehr deutlich. Jetzt ist das ja auch ein äh, ganz äh, fundamentales Thema, dass ja. Ihre Partei die AfD vertritt. Ähm, mhm. Da gab es ja am vergangenen Wochenende ganz, ganz wichtige Wahlen, Bundesvorstandswahlen. Ja. Was würden Sie sagen, wie ist da momentan der Zustand Ihrer eigenen Partei? Wie sehen Sie die Zukunft der Partei und wie es jetzt mit dem neu gewählten Bundesvorstand weitergeht? Ach, da kann ich jetzt eine halbe Stunde drüber <lacht> reparieren. Ich freue mich über den neuen Bundesvorstand. Ähm, da sind lauter Leute drin, die ich ähm, kenne, schon lange kenne und denen ich viel Gutes zutraue, die teamfähig sind und wo ich jetzt ähm, zum ersten Mal seit Langem nochmal so diesen, diesen Aufbruch mitnehmen kann, für mich selber auch motiviert bin nochmal neu, ähm, weil ich viel von den Kollegen und Kolleginnen eben halte, die jetzt äh, unsere Partei im Bundesvorstand vertreten. Ja, ich denke, dass wir uns trotzdem weiterhin professionalisieren können in ganz, ganz vielen Bereichen. Da wird sicherlich der Bundesvorstand jetzt große Schritte tun. Jedenfalls ist das die Erwartungshaltung, auch von meiner Seite. Ja, und dann lassen wir uns überraschen. Ich denke, dass wir tatsächlich die brennenden Themen dieser Zeit ansprechen, dass wir echte Alternativen bieten zu dem gängigen Einheitsbrei und dass wir deshalb äh, ja, an Wählerstimmen eher zulegen werden, als dass wir verlieren werden. Ich muss jetzt abstimmen. Dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Zeit und äh, dass wir ein bisschen was von Ihren persönlichen Zielen und äh, Zielsetzungen erfahren dürfen. Vielen Dank. Ja, danke schön.